Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft auf meinem Kanal. Heute ähm, spielen wir was, was ich noch nie mit euch zusammengespielt habe, sondern immer nur alleine gespielt habe. Und zwar, wie ihr schon seht, wir befinden uns hier auf MC und das habt ihr wahrscheinlich auch schon im Titel gesehen. Wir spielen heute Lucky Race und zwar in der solo Edition heute mal. Ähm, ich wollte eigentlich noch den Tobi dazu holen, aber der hatte irgendwie ja, keine keine Zeit oder... Ja, ne? Äh, wir können jetzt erstmal hier so ein paar Coins auf jeden Fall wet äh, wetten. Genau, genau so. Passt das auch schon. Ich würde sagen, 25 Coins verwetten wir mal. Und, äh, genau, ich muss noch die, äh, genau, die Hostel Creatures ein bisschen runter machen. Ambiente machen wir auf 11. So, und jetzt beginnt die Runde auch schon in 30 Sekunden. Wir sind, ah, okay. Hier müssen auf jeden Fall mehr Spieler drauf. Ähm, ja. Ich würde sagen, Leute, ich setze kurz einen kurzen Cut und dann geht es gleich weiter. So, Leute, ich habe eben ähm, in der Lobby mal ein bisschen rumgefragt, ob mal jemand Lust hat noch auf Lucky Race, weil es ist einfach keiner drin gewesen. Und, ähm, ja, Baukasten war hier gerade drin. Da wollte wir mal ganz kurz was gucken. <lacht> so, ähm, aber es geht jetzt los hoffentlich. So, genau. Oh mein Gott, das war ja Lucky. Genau vier Leute haben wir zusammengekommen. Man braucht nämlich genau vier Leute, um hier äh, sozusagen zu starten. Und ich hoffe, wir kommen hier auf jeden Fall gut durch. Äh, das wäre auf jeden Fall von Vorteil. Ich dachte, vielleicht spielt jetzt Baukasten mal ein mit, aber der hat keine Lust anscheinend gehabt. Na ähm, ja gut. So. Ähm, weil ich kenne Baukasten auch von von den ganzen Folgen hier von von, äh, Dr. Banks. Genau, Dr. Banks war das. Mh. Mm. Da ist er ja auch manchmal dabei. Ich ja, würde jetzt einfach mal sagen, wir machen jetzt einfach mal weiter. Und ich habe mir auch ein kleines Themachen rausgesucht. Und zwar wollte ich euch mal fragen, als äh, Community sozusagen, ob ihr auch Lust habt auf sowas, was äh, Dr. Banks macht. Also, ob ihr, also nicht genau das, was er macht, vielleicht andere Projekte, aber auch mit Lucky Blöcken. Ähm, da wollte ich euch mal drauf. Also da wollte ich euch eigentlich mal fragen, ob ihr Lust habt auf solche ähm, Projekte mit Lucky Blöcken. Weil an sich, ich finde, Lucky Blöcke auf jeden Fall richtig geil. Und äh, ich feiere die auch irgendwie so ein bisschen. Ne? Ich habe auch selber hier äh, so ein bisschen schon rumgeschraubt und ich hätte auch äh, einen Lucky Block-Server, der auch äh, von hostfamilie.eu gehostet wird. Und ähm, genau. Und da wollte ich euch wie gesagt mal fragen, ob ihr auch Lust auf solche Projekte mit Lucky Blöcken hättet. Weil mir macht das wie gesagt Spaß. Und wenn ihr daran Spaß habt, dann wäre das natürlich auch noch viel geiler. Und äh, dann könnte man vielleicht auch nochmal mit Zuschauern zum Beispiel das äh, Projekt irgendwann mal machen. Dann muss man das natürlich aber alles abstimmen und abpassen, weil ähm, jeder muss sich halt dieses Mod-Menü, das gleiche Mod-Menü sozusagen runterladen, damit das alles passt. Äh weil man halt nur auf diesen Server kommt, wenn man die ganzen Mod-Menü-Sachen sozusagen auch drauf hat, auf seinem eigenen Client sozusagen. Ähm, aber wie gesagt, wenn ihr Lust auf sowas hättet, dann gerne, an, äh, gerne in die Kommentare schreiben, ich wollte gerade sagen gerne anschreiben, aber gerne in die Kommentare schreiben, ob euch das gefällt und ein Like da lassen. Und, äh, oh Gott, uh, danke Lucky Wolf. <lacht> und äh, ja, ich würde mich wie gesagt darüber freuen, wenn euch das Video auch hier gefällt mit Lucky Race, lasst doch mal bitte eine positive Wertung dafür da. Und, ähm, genau. Und auch wenn ihr neu dabei seid, also wenn du neuer Zuschauer gerade bist, dann würde ich mich natürlich auch über ein Abo freuen. Gut. <lacht> Unser erstes. Oh, da ist der Wolf traurig. Unser... Oh Gott, das war jetzt dumm. Unser erstes Mal runterfallen war das gerade. Mhm. Wir machen jetzt... Oh Gott, das war... Ruckelig gerade kurz. Äh, so... Genau. Und zack. Wir sind auch schon gleich am Ziel, Leute. Wir sind gleich auch schon am Ziel. Da hinten ist nämlich schon das Ziel. Genau. Da. Und den Sprung verkackt der länder natürlich schon wieder. Was haben wir eigentlich so bekommen hier? Lucky, ziehen wir, an. Äh, ziehen wir auch mal an. Ziehen wir auch mal an. Oh, ein Schatten ist ein Schwert. Ist okay. Äh, Eisenhelm ziehen wir uns auch mal an. Insta Damage Drink. Okay. Und... Ja. Das haben wir... So, jetzt nochmal hier ganz kurz die Lucky Black abstauben. Ich möchte gerne dieses Angriffs- oder verteidigungs haben. Ich habe aber gehört, die wurde downgegradet so ein bisschen. Die waren nämlich mal... Die war... Oh Gott. Die waren nämlich mal besser. Mach die fertig! Mach die fertig! Dankeschön. So. Ja, okay, der hat schon geleftet. Äh, das ist natürlich klar, wenn die sehen, dass da einer schon irgendwie am Ziel ist, ist das natürlich klar, dass die meisten leften direkt. Äh, naja, aber... Kann man halt nicht dran ändern. Oder wie gesagt, nichts dran ändern. Guck mal, hier können wir immer noch ein bisschen was... Okay, er ist reingegangen. Läuft bei ihm hart. So, was haben wir denn bekommen? Den Illuminati-Helm, Leute. Genau das, was uns gefehlt hat. Wir wollten uns nämlich gerade einen Helm craften. Das ist natürlich äh, sehr geil. Okay, wir haben noch einen Insta-Drink. Ähm, können wir uns theoretisch noch irgendwas machen? Thorns. Wir könnten... Wir haben leider keinen Verzauberungstisch bekommen oder keinen Amboss, sonst hätten wir da Thorns drauf machen können. Das ist natürlich relativ schade, aber gut. Hm. Genau, und jetzt können wir hier eigentlich schon mal fett reinlunzen. Ich meine, wir haben den Drink. Wir können dann auch das machen, dann haben wir auf jeden Fall sehr viel Herzen mehr. Den Illuminati mit und und und am um Stüssel. Komm her. So, komm. Okay. Ja gut, die haben jetzt nicht wirklich Chancen gegen mich so. Aber er, er hat auf jeden Fall eine kleine Chance gegen mich. Aber äh, Brothers oder wie der heißt, äh, der nicht. Aber der ich, ich mag Senf, ne? Der ich mach Senf. Der macht dort bestimmt ja oh TNT, Oh, TNT-Bogen. Okay. Komm. So. Oh, Alter, den haben wir aber. <lacht> Was haben wir denen denn gerade gegeben, Alter? So. ähm Guck mal, da kommt der kleine Mann wieder. Wir müssen uns auf dem was machen. Okay. Okay, jetzt kann er mit Schneebällen. Hat er nur noch Knockback an, oder was? Okay, das war jetzt ein dummer Fehler. Aber egal, komm. Zack. Und er leckt. Nice. So, äh, oh, was war das? Hä? Ich hab gerade von irgendwo Schaden bekommen. Keine Ahnung. Äh, wo seid ihr denn? Wo seid ihr denn? Da hinten sehe ich einen. Okay, das ist, glaube ich, der... Ja, das ist der krasse Typ. Ja. Okay. Okay, wir geben ihm vielleicht ein bisschen Low Ground. Das bräuchten wir. Alter, jetzt stoppt er natürlich hier ab. <lacht> so, komm. Nächster. Okay. Und. Alter, der ist aber gut. Der ist on fire, der Typ. So, vielleicht ein bisschen reducen, damit er nicht so den ganzen Knockback auf mich zieht. So, komm. Ja, ja, nice. Nice, nice, nice, nice, nice. Da hat er keinen einzigen... Ja, gut. GG. <lacht> er leftet. Was ist los mit ihm? Wahrscheinlich hat er geleftet, weil er keine Chance hatte irgendwie. Ich weiß nicht, vielleicht... Hat keine Chance, würde ich jetzt mal sagen, ne? Würde ich jetzt mal sagen, dass er auf jeden Fall nichts getroffen hat. Naja, gut. Kann man mal machen, würde ich sagen. Und, äh, weiß nicht, wollen wir noch eine Runde? Ne, ich würde sagen, eine Runde reicht, Leute. Und ich hoffe, wie gesagt, euch hat das hier gefallen. Wenn ja, lasst doch bitte eine positive Wertung dafür da, wenn ihr mehr solcher Videos haben möchtet. Und, äh, ja, schreibt mir auch mal in die Kommentare wegen dem Lucky Block, äh, Battle sozusagen, was ich, äh, oder ob ich das machen soll, ob ihr Lust dazu hättet. Und damit würde ich mich jetzt verabschieden. Haut rein und ciao.